Hi, hier ist dein Coach Christian Bischoff. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und lass uns drei Kommunikationsschlüssel besprechen, um alles im Leben durchzusetzen. Ja, alles im Leben kannst du nicht durchsetzen und trotzdem gibt es Menschen, die viel, viel leichter an ihre Ziele kommen, zu denen man viel einfacher Ja sagt, die viel leichter Unterstützung bekommen als viele andere Menschen. Und was machen die anders? Es gibt ganz viele Wege, doch drei zentrale sind als allererstes die Freundlichkeit. Frag dich doch nur, mit wem möchtest du zusammen sein? Mit freundlichen Menschen. Menschen, die ein Lächeln parat haben, Menschen, die dich sehen, Menschen, die eine gute Energie versprühen. Und so viele sind nicht erfolgreich, einfach weil sie nicht freundlich sind. Eine Bekannte von mir hat ähm, Folgendes erzählt, sie war mit ihren Jungen in einem McDonalds-Restaurant. Die Jungs wollten Chicken McNuggets mit Pommes essen und da war eine ewig lange Warteschlange und es stand eine Kassiererin vorne. Es war sichtbar, die Frau war im Alltagsstress drin, sie war genervt, sie hat, ähm, ja, es war einfach so viel los, sie war überhaupt nicht in ihrer Kraft. Und meine Bekannte kommt an diesen Dresen und bestellt und das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat die Frau angelächelt und sie war freundlich zu ihr und sie hat zu ihr gesagt, Mann, wow, haben Sie viel zu tun, was für ein Andrang, ähm, ist das jeden Tag so? Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hat sie gesagt, was Sie leisten, echten Respekt. Und sie war die ganze Zeit freundlich und hat diese Dame angelächelt. Und auf einmal, das haben sogar die Kinder bemerkt, hat diese Frau sich komplett gewandelt innerhalb von Sekunden und sie war nicht mehr die gestresste Bedienung, sondern sie hat meine Bekannte angeschaut, hat angelächelt, hat den Kindern einen netten Satz gesagt und war einfach auf einmal mega, mega, mega freundlich. Und dieses Thema Freundlichkeit ist ein so zentrales Thema. Schau mal, wie viele Türen dir aufgehen, wenn du nur freundlich bist. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt einkaufst und an der Kasse bezahlst und du sprichst die Kassiererin mit Namen an. Die haben alle Namensschilder. Es braucht nur eine halbe Sekunde, dass du da drauf schaust und schon hast du einen Bezug zu der Person. Du wirst es nicht glauben, wie sich Menschen auf einmal verändern. Es gibt auch die, die in dem Moment so überrascht sind, dass sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Den, den Postboten, du sprichst sie mit Namen an. Du, jedes Mal, wenn du mit einem Menschen in eine Interaktion gehst, du schaust die Person an und du schenkst dir ein Lächeln. Und auf einmal wirst du merken, es gehen Türen auf. Die Frauen, vor allem ähm, in Führungspositionen, Frauen dürfen sich anders verhalten als Männer. Sie dürfen als Königinnen auftreten. Weil dann sind sie auf einmal keine Konkurrenz mehr für die Männer. Wann beißen sich Frauen zum Beispiel in Situationen die Zähne aus? Wenn sie mit männlicher Energie anfangen wollen, mit den gleichen Emotionen zu spielen, mit den gleichen Waffen zu kämpfen wie die Männer. Da kennen sich Männer aus. Doch wenn eine Frau als Königin auftritt, als selbstbewusste Frau, als weibliche Königin, auf einmal ist sie überhaupt keine Konkurrenz mehr zu den Männern, für die Männer, und sie erreicht ihre Ziele auf einmal ganz leicht und setzt ihre Interessen durch, weil alle Männer nur noch Ja sagen. Freundlichkeit zahlt sich immer aus, weil wer möchte einem wirklich freundlichen Menschen schon einen Wunsch abschlagen? Auf einmal versuchst du, alles möglich zu machen. Einer unserer Seminarteilnehmer hat ähm, folgende Geschichte erzählt, und zwar benutzt er eine ganz einfache Fragestellung, wie er in neun von zehn Fällen Unterstützung bekommt. Er hat es so erzählt, er war am Flughafen, stand in einer ewig langen Schlange beim Check-in und wusste, der Flug ist ähm, überbucht und... hat gewartet, bis, bis er dran kam? und dann, ich versuche gerade das, das Erlebnis wieder zusammenzubekommen, weil es ist schon zwei Jahre her und ich glaube, es war, ähm, offiziell stand er auf der Warteliste. So war das Beispiel. Also das Spannende ist die Frage, die da dahinter steckt. Und er geht an diesen Check-in-Schalter, schaut die Dame an, guckt auf ihr Namensschild, und sagt zu ihr, Frau So und So, ich habe ein richtiges Problem und ich weiß, dass Sie mir helfen können. Und dann hat er sein Problem geschildert, schauen Sie, ich bin auf der Warteliste, ich muss unbedingt nach Hause. Wie ist es möglich, dass ich in diesen Flug komme? Er hat das begonnen mit der ganz einfachen, freundlichen Formulierung, Frau XY, ich weiß, dass Sie mir helfen können. Und jetzt denk nur darüber nach oder ich erzähle dir erst die Geschichte fertig. Die Geschichte ging so aus, dass er am Ende in der Business-Klasse gesessen ist, weil er ein kostenloses Upgrade bekommen hat. Und er war im Flug und du hast irgendwo ein Problem. Und du schaust die Person an und sagst zu ihr, ich weiß, dass sie mir helfen können. Jetzt aktivierst du das Gute schon im Gegenüber. Und der Gegenüber denkt sich sofort, Ja, natürlich natürlich kann ich dir helfen Beziehungsweise lass mich überlegen, wie ich dir helfen kann. Und wenn du das noch ganz authentisch machst, natürlich nicht in einem genervten Ton, wenn wir dann im genervten Ton sagen, oh, scheiße, ich weiß, dass sie mir helfen können. Der Ton macht die Musik, der Ton ist das alles entscheidende, sondern du baust Blickkontakt auf und Blickkontakt, damit sind wir bei einem zweiten Punkt, wie du die meisten deiner Interessen durchbekommst. Blickkontakt bedeutet, ich sehe den Gegenüber. Die allermeisten aller Menschen halten keinen Blickkontakt und zeigen damit auf unbewusster Ebene, dass sie kein Interesse haben bzw. dass sie gedanklich immer woanders sind. Es gibt Kulturen auf der Welt, da hat Blickkontakt eine andere Bedeutung bei uns als bei uns in Mitteleuropa. Doch bei uns in Mitteleuropa bedeutet Blickkontakt immer, ich sehe dich. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist und nur sagst, okay, ich sehe dich, ich bin jetzt voll präsent bei dir, zeigst du auf unbewusster Ebene sofort, dass diese Person dir jetzt wirklich wichtig ist und das Wichtigste auf der Welt. Wenn du jetzt parallel ein Handy wieder rausnimmst und mit jemandem redest oder ein Buch anschaust, weiß der andere sofort, unbewusst, das kommunizieren wir nicht, aber der andere weiß sofort, du bist mit einem Kopf wieder ganz woanders. Und jeder Mensch möchte wichtig sein. Also bitte gib deinem Gegenüber das Gefühl, Wichtig zu sein, zeige ihnen, dass sie jetzt gerade für dich wichtig sind, dass du deine Zeit auch wirklich voll ihnen widmest. Und wenn du diesen Blickkontakt aufbaust und jetzt dann mit einem freundlichen Ton noch dieses sagst, ich weiß, dass sie mir helfen können. Überleg jetzt nur mal, wenn du mich jetzt auf deinem Bildschirm anschaust und du schaust mir in die Augen und stellst dir vor, ich spreche dich jetzt an und sag zu dir, ich weiß, dass du mir helfen kannst. Oder vielleicht noch besser die Formulierung, ich spreche dich mit Vornamen an und sage zu dir, bitte, bitte hilf mir. Ich brauche deine Hilfe. Und jetzt aktivierst du sofort das Gute im Gegenüber. Diese beiden Formulierungen, ich weiß, dass sie mir helfen können und bitte, bitte helfen sie mir. Ich finde übrigens diese Formulierung fast noch was stärker. Das kommt jetzt so gerade hoch, während ich rede. So, und dann das dritte Prinzip, wie du das Allermeiste durchsetzen kannst. Kommunikation. Bedeutet nicht, dass du immer am Reden bist, sondern das dritte Prinzip ist zuhören. Zuhören. Jeder Mensch braucht jemanden, der ihn versteht. Ich habe in meinem ähm, Team, also in, in meiner Firma, eine Mitarbeiterin, die beherrscht das perfekt. Leute kommen auf sie zu und wollen irgendetwas von ihr wissen und diese Frau redet nicht so gerne über sich selber, sondern sie antwortet dann immer ganz kurz und dann stellt sie eine Gegenfrage und fragt den Gegenüber, du, was ist denn bei dir gerade oder irgendein Thema, das gerade ansteht und dann hört sie einfach nur zu, ist freundlich und hört zu, manchmal drei Minuten, manchmal fünf Minuten, manchmal zehn Minuten und weißt du, was passiert? Die Menschen strömen auf sie ein, alle wollen mit ihr in Kontakt sein. Nach unseren Seminarevents bekommt diese Mitarbeiterin meistens ein extra Lob, obwohl sie nie auf der Bühne steht, weil jeder Mensch möchte jemanden, der ihm ehrlich zuhört. Und wenn du nur zuhörst, irgendwann sagen dann diese Personen über diese Mitarbeiterin, wow, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich kann nicht mal mit dir Mittagessen gehen. Teilweise kommen E-Mails, hey, hast du beim nächsten Seminarevent mal zehn Minuten Zeit für mich? Die Menschen suchen diese Zeit. Und dann, irgendwann, wenn unsere Mitarbeiterin diese Teilnehmer um was bittet, also jetzt beim letzten Event war dann ein Teilnehmer da, der gigantische Durchbrüche auf seinen Events gemacht hat, der sein Leben nochmal komplett umstrukturiert hat, dann hat sie zu ihm gesagt, sag mal, Magst du das nicht mal erzählen vor der Kamera, dass wir das auf YouTube stellen können und alle sehen können, was du für Fortschritte hattest? Gemacht hast also ein Testimonial. Und was sagt die Person? Natürlich sagt die Person ja, voller Freude sogar. Weil wenn uns jemand zuhört, haben wir eine Connection zu der Person und dann wollen wir auch automatisch zurückgeben. So und das sind drei Kommunikations Wege. Es ist nicht, dass das das Einzige ist, was auf der Welt funktioniert, aber mit dem du unglaublich viel durchsetzen kannst. Und durchsetzen ist okay, weil jeder Mensch hat ein Eigeninteresse, jeder Mensch hat eigene Ziele. Und wenn du das mit Freundlichkeit machst, wenn du einen Blickkontakt und eine Verbindung aufbaust und dem Gegenüber zeigst, dass das gerade die wichtigste Person in deinem Leben ist, und wenn du die Fähigkeit des Zuhörens trainierst, wirst du merken, dass du auf... Ganz einfache Weise, dass Tore auf einmal aufgehen, die für die allermeisten Menschen verschlossen bleiben. Warum? Weil du ganz einfach ein anderer Charakter bist. So, was denkst du drüber? Schreib deine Gedanken. Gerne unter das Video, abonniere den Kanal, jede Woche erscheint ein neues Video und du weißt, Persönlichkeitsentwicklung ist der Weg der kleinen Schritte und wenn du jede Woche hier 10 Minuten verbringst, kommst du schon unglaublich weiter im Leben und ähm, so ein Video hilft dir ein bisschen, aber die meiste und schnellste Veränderung findet statt, wenn du Dinge wirklich erlebst, weil wir sind Emotionsmenschen. Komm auf die Kunst, dein Ding zu machen. Unserem Erfolgsevent, das hat schon das Leben von so vielen Menschen bereichert, weil sie neue Ideen bekommen haben, neue Fähigkeiten in sich entdeckt haben und weil sie einfach die Energie bekommen haben, um durchzustarten. Du siehst hier, wenn du hier oben auf den Kasten klickst, siehst du alle Termine. Ich freue mich, wenn wir uns da begegnen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.